Heute erkläre ich, wie ich Laternen hochtape mit wenig Kraft in Beinen und Armen. Das ist eine Technik mit Flaschenzug. Das da ist eine verlängerte Länge, damit es doppelt rumgeht für Flaschenzug. Ich mache einen Ankerstich. Und das kommt hier raus. Dafür brauche ich dann einen Karabiner. In der Regel ein zweiter. Dann packe ich hier rein. Dann haben wir für die Brust die Sicherung. Wenn es rutscht, muss man doppelt drum machen. Das darf danach meine Sicherung hier sein. Das darf jetzt für den Fuß sein. So. Jetzt haben wir alle Sicherungen. Flaschenzug, Hauptsicherung Fuß. So jetzt war ich mein Flaschenzug. Also hier haben wir diese Anseil. Knoten mit Bowlingknoten. der geht in den ersten Karabiner hier, der Schraubkarabiner am besten. Ups. Mal mal zu. Also, das Seil kommt von da, kommt hier raus, geht in die Rolle. Die Rolle blockiert in die Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt hier, bin ich auf Spannung. Aber da habe ich keine Kraft, deswegen geht das noch einmal in den zweiten Karabiner rein. Das ist nur um Zugkraft zu haben. Dann hopp für den Fuß, der Fuß ähm, stabilisiert. Ich, ich steige nicht sehr stark auf, aber er stabilisiert. Deswegen hopp, da so und dann, wenn ich auf der richtigen Höhe werde ich mich ja, anseilen. Und der Flaschenzug ermöglicht mir, ohne Kraft in den Beinen zu steigen. Hier sieht man, es blockiert, dann ziehe ich mich hoch, Hopp. dann kann ich mich jetzt hier hauptsichern, zu, bin sicher, und dann, weil, es hier auf, weil ich hier belaste, kann ich hier hoch schieben, so, ich bin nicht mehr hier auf Spannung, deswegen kann ich verlängern, So viel es geht, schieb den Flaschenzug so hoch es geht. So hoch ich bin, ab, damit wir wieder auf Spannung kommen. Ab wieder hier rein. Jetzt sieht man, Und damit ich hier hochschieben kann, muss ich mich wieder hochziehen. Und dann den Fuß mitnehmen. kann ich wieder hochschieben. Meine Hauptsicherung. Neu, bleibt einfach neu. Dann habe ich das Hindernis nicht überwunden. Was? So, jetzt habe ich das Hindernis nicht hier überwunden, deswegen kann ich weitermachen. so weiter und jetzt hier könnte weil ich hier mit schraubglied gesichert bin wenn ich hier umbauen will könnte ich das abmachen hier über das hindernis und weitermachen wieder so was geht Hier sieht man, ich bin nicht mehr auf Spannung, hier ist zu, hier ist zu, das heißt ich bin gesichert, weil hier ist blockiert, was hier darf ich abmachen. Ich muss immer eine Sicherung haben, mindestens, und dann gehe ich über das Schild. kann ich mich wieder einklinken. Dann wieder hochschieben. Okay. So, sehr gut.